Anna Offenbach möchte nun für einen bestimmten Kostenträger die Selbstkosten ermitteln. Dazu liegen uns hier folgende Angaben vor. Wir kennen ja schon das Schema der Gesamtkalkulation, das heißt aus der Kostenträgerzeitrechnung. Und dieses Schema können wir jetzt auch für die Stückkalkulation, das heißt für die Kostenträger-Stückrechnung verwenden. Das Fertigungsmaterial ist uns ja bekannt in Höhe von 45.000 Euro. Und wir können aus dem BAB den Gemeinkostenzuschlagsatz in Höhe von 8,35%. Damit kann ich jetzt die Materialgemeinkosten berechnen. Und in der Summe haben wir dann die Materialkosten. Ja, Das gleiche mache ich dann mit den Fertigungslöhnen. Die haben wir auch gegeben in Höhe von 22.000. Gemeinkostenzuschlagsatz sind 174%. Das heißt 22.000 mal 174 geht durch 100%. Und dann habe ich meine Fertigungsgemeinkosten. So, und Einzelkosten haben wir hier jetzt nicht. Und dann berechne ich die Summe und dann habe ich meine Fertigungskosten. Addiere ich dann die Materialkosten und die Fertigungskosten, dann habe ich meine Herstellkosten. Bei der kostenreger Zeitrechnung hatten wir ja Unterschieden zwischen Herstellkosten der Erzeugung und Herstellkosten des Umsatzes. Das brauche ich jetzt hier nicht, denn wir haben hier nur ein Stück, das wir verkaufen und vorher hergestellt haben, das heißt natürlich keine Bestandsveränderung. Das heißt, wir können hier gleich zur Kostenstelle 3 und 4 gehen, zu den Verwaltungsgemeinkosten und Vertriebsgemeinkosten, und dann hier gleich weitermachen, das heißt, die kostendrücker ist ein bisschen kürzer. Auch hier kennen wir die Zuschlagssätze. Bei den Verwaltungsgemeinkosten sind das 14,14 ,14 und bei den Vertriebsgemeinkosten 5,83. Die kann ich dann damit berechnen. Zuschlagsgrundlage sind die Herstellkosten und dann in der Summe habe ich dann letztendlich meine Selbstkosten und kann auf Grundlage dieser Selbstkosten den Angebotspreis ermitteln.